Willkommen zurück zu New Pokémon Snap. Letztes Mal haben wir irgendwie neue Bälle bekommen, auf die wir jetzt irgendwie äh, neue Reaktionen der Pokémon bekommen können. Keine Ahnung, was wir bekommen haben. Ich weiß nicht, was das genau ist, aber wir sollen unbedingt mal zurück zum Naturpark, was ja das hier ist, und es mal ausprobieren. Tja, eigentlich wollte ich hier das... Lumina Pokémon heute machen und dann vielleicht sogar ein neues Gebiet freischalten, keine Ahnung. Hier zum Beispiel sieht man ja hier was irgendwie. Vielleicht ist hier noch ein bisschen so ein kleiner Fleck. Ansonsten ist hier rechts dann nur so ein Symbol. Aber okay, dann sollen wir wohl erstmal hier wieder alles neu machen. Mit irgendwelchen neuen Bällen, die irgendwas bei Pokémon auslösen. Ich weiß nicht, was das ist. Wir werden es jetzt gemeinsam herausfinden. Und ähm, ja... Das wird auf jeden Fall interessant. Bium, das hier ist es. Bium. Okay, leuchten dann. Ach so, Moment. Das geht dann in so ein Pokémon rein. Und was macht das dann für ein... Ey, Bro, schimmer. <lacht> okay, manche Pokémon reagieren dann seltsam drauf. Was ist mit dem Dodri? Denkt sich nichts bei. Mal ab hier es ne? denkt sich nichts bei vielleicht du ne? auch nicht okay schon irgendwie seltsam so aufpassen komplett in die molka das würde ich sehr gerne bekommen da kommt es da kommt es das gibt es nämlich immer noch nicht aber jetzt ah. zumindest habe ich ein relativ okayes bild von dem immerhin hier ist was, hier ist was. Was sind ist hier? Ja, hier sind halt nur diese... Oh, warum leuchtest du? Hm, warum leuchtest du? Okay, da war das im Molga. Ich weiß gerade nicht, was ich kommentieren soll. Weil hier waren wir schon sehr oft und jetzt haben wir halt hier diese neuen Bälle. Ich weiß nicht, wofür wir die benutzen. Aber bestimmt irgendwas Krasses. Ja, das ist halt wie das hier machen. Das ist genauso wie den Scan benutzen. Das kennen wir alles. Es ist nichts Neues. Es ist wirklich nichts Neues. Und oh, da hinten? Hallo. Das ist ein toller Moment erwischt, aber auf jeden Fall. Ich treffe einfach nicht. Ich müsste es getroffen haben. Ja, was macht irgendwie keinen Unterschied, meine ich. Ne, irgendwie nicht. Hey! Jibbep! Ah, ja, nutzt mich. Oh, jetzt kommen die zu mir hin. So. Wo rennt die denn jetzt lang? Zurück! Okay, das ist neu. Warum rennt ihr zurück? Hey, komm mal her! Dann nicht, ich haut doch ab. Äh, vielleicht kann ich dem Bidiza hier irgendwas geben hier damit. Bidiza, hallo? Nein. Also okay, das ist schon... Ein bisschen seltsam, weil, uh, das ist ein cooles Bild, weil irgendwie reagieren sie halt nicht wirklich auf diesen Ball. Also ich finde ihn bisher irgendwie ein bisschen unnötig. aha eine neue Frucht gefunden? Okay, ein Hut, Hut, mir auf einem Bein stehend. Wie ungewöhnlich. Oh ja. Nein, keine Ahnung. Vielleicht macht ihr irgendwas, wenn ihr jetzt beide hier so am Leuchten seid. Komm, küsst euch. Keine Ahnung. Nee, es passiert nichts. Ich, ich habe keine Ahnung. Wofür sind diese Bälle hier gedacht? Wofür sind diese Bälle gedacht? Ich kann es mir nicht erklären. Ich kann es nicht erklären. Nee. Ich weiß es nicht. Die freuen sich aber, wenn die das Ding haben irgendwie. Hm. Mhm. Ich muss wahrscheinlich richtig viel rausschneiden. Weil. Na wohl, vielleicht ist doch alles drin. Ich hoffe, ich wirke gerade nicht zu langweilig. Weil ich nicht so viel erzählen kann hierzu. Warum seid ihr hier? Normalerweise seid ihr nicht hier. Guck mal, da freuen sich. Yay. Yay. Juhu. Du freust dich auch, mein Freund. Du freust dich auch. Ja, du freust dich auch. Okay. Hm. Warum wollten die jetzt, dass wir nochmal hier zurück zum Anfangsbereich gehen? Hier gibt es doch nichts mehr Interessantes. Ich habe bestimmt nicht mal ein neues Level-Up hier erreicht, oder? Selbst wenn, wie viele Level-Ups kann man in jedem Gebiet bekommen, als ob ich so durchsuchte, jedes Gebiet. Ich habe nur 25 Fotos gemacht, das wird niemals ein neues Level-Up reichen. What? Dieses Bild soll ich so krass gewesen. Okay. Wenn das Spiel sagt, das war krass. Oder das hier? Seltsam, nehmen wir das hier mal Hm? Okay. Wenn man auf Pokémon dieses, diesen neuen Ball wirft, dann äh, werden die Bilder seltener oder krasser oder so. Okay. <lacht> Muss ich hoffentlich nicht verstehen. Ja, habe ich kein gutes Bild für Dodri oder Vivillon, aber für Molga hier zwei Sterne, einfach weil das so ähm, am leuchten ist, genauso wie du, bist auch am leuchten, das ist doch ein schönes Bild, ein Lake und drei Sterne, why? Ich verstehe es halt vor allem nicht, warum ist das ein krasseres Bild als alle anderen, was ist so krass an diesem Bild? Das muss mir mal einer erklären. Ah ja, habe ich vergessen zu sagen, irgendwann mal, man kann äh, gedrückt halten. Dann nimmt man nicht nimmt man zum einen nicht automatisch irgendwas und zum anderen ähm, geht es dann ganz schnell voran. Muss ich nichts rausschneiden, dann es von alleine. Nehmen halt das, wenn du unbedingt willst. Mir eigentlich ziemlich egal. Da finde ich actually das hier irgendwie cooler. Das ist die gleiche Pose mehr oder weniger, aber diesmal sind es halt zwei, wie die es machen. Ja, ich werde niemals Level Up haben. Nee. Doch. Okay. Die Erkundung dieser Strecke läuft super, aber es gibt sicherlich noch unerforschte Ecken zu entdecken. Wenn du meinst? <lacht> Region 02. Aha. Was für ein tolles Foto! Ich werde es als mein Favorit hochladen. Okay, der Upload ist fertig. Vergiss nicht, dass du auch deine Lieblingsfotos holen kannst. Ja, ja, mach ich schon, mach ich schon. Ähm, lass mal sehen, was war denn hier? War hier irgendein krass cooles, besonderes Bild eigentlich? Höchstens betit. Aber selbst der war nicht so heftig. Nee, gibt's nichts. Nichts, was ich irgendwie krass cool oder besonders fühle. Fühl, ja, auch das. Ähm strecke neu machen ich weiß nicht vielleicht <lacht> der lag ich habe es jetzt einmal noch mal neu gemacht mit diesen Wunderbällen nenne ich die jetzt mal diese wunderbälle lumine energie keine ahnung was das ist <lacht> ähm, ja ich weiß nicht will der jetzt wirklich dass ich alles neu machen hier unten oder oder was uns kann ich auch. Ja komm, jetzt haben wir hier Level 3 freigeschaltet. Ich würde jetzt schon gerne wissen, was hier geändert hat. Lass uns mal vorbeischauen. Vielleicht gibt es irgendwas. Cooles Neues. Vielleicht können wir durch die Blumen hinten durch. Oh, hallo. Oder wie vielleicht finden wir weitere Pokémon. Oder einen neuen Weg für Pichu und ähm, Chimpep. Guck mal, die freuen sich auf mich. Das ist doch süß. Wollt ihr die Apfel nicht? dann nicht. Okay, auf den ersten Blick gibt es hier jetzt nicht, nichts Neues? Nein. Hier sind Pedizzer. Aber die machen nichts. Bäm. Magst du was machen, du? Ich habe dich abgeschmissen. Nee. Hm. schlafen die? Spedizer schläft neben ihm. Oh, Hoplo ist jetzt am Tag vorbeigekommen. Cool. Okay. Was macht Hoplo am Tag hier? Wow! Wow! Habt ihr es gesehen, wie hoch es gesprungen ist? Da ist es noch. Hier ist was Neues, hoffentlich. Nein, es ist immer das gleiche hier. Das, das ist ja eigentlich vollkommen egal. Das kennen wir alles schon. Oh, Hallöchen. Hm? Skarabon! Hey! Hey, Skaraborn! Hey! Hey, Skaraborn! Hey, ignoriere mich nicht! Vielleicht ignoriert es mich nicht mehr, wenn er wach ist. Hier, ja, hallo! das ein Luminaskarbon? Ne, das ist ein normales. Ich glaube, das ist ein normales. Ne, es ist ein normales. Hm? ich gerade... Taubos am Tag? Krass. und ah, ja, geht. Okay. Ja, es gibt hier neue... Pokémon. Hm, was? was ist das denn? Ah, du willst diesmal also hier lang? Oh lol, ich kann jetzt. Warte, kann ich jetzt ernsthaft hier übers Wasser? Oha, kann ich wirklich, oder? Ja, der dreht sich. Lol. Ah, der Bediater-Damm ist fertig. Er sieht ziemlich robust aus. Du kannst ihn mit Neoman bestimmt überqueren. Oha, wie cool. Bediater-Damm. Und da wohnen die, die süßen kleinen Bedizer. Und da ist da. Boing! Huiyu. Ja, ja. Jetzt in die Luft. Hey, was geht? Was geht, Bro? Okay, nichts. Hey. Hey, es hat seine Position gewechselt. Jetzt hat er seinen Kopf anders gedreht. Das ist genau der richtige Moment getroffen. Ja, vielleicht. Mal schauen. warte, hm, warte, warte, was? Nee, okay, ich dachte, ich hätte da hinten Pokémon gesehen. Habe ich aber nicht. Okay, der Rest scheint aber so ziemlich alles gleich zu sein. Hier sind ganz viele Waumpels halt dazu gekommen, aber... Oh, die interessieren ja nicht. Moment, wenn hier ganz viele Chimp... Wenn hier nochmal Chimpip und Poplo hier sind. Wo ist dann Memion? Mein Liebling von den drei. Schon traurig irgendwie. Oh, ist er jetzt ein... Yes. Hier, du auch. Willst auch den Apfel. Oh mein Gott. Sie essen den beide. Ich spam einfach gerade einfach nur a. Ah. Wo? Oh. Hi. Wow! Wow! Was war das denn gerade für eine Attacke? Oh! Wie die, die Dinger hier. wie die rumtanzen hier! Krass! Oh, da waren voll viele von denen! Okay. Okay, Level 3 haben wir bisher am meisten gefallen vom Naturpark. So also nenne ich diesen Ort hier mal. Ja, oh, das war schon ziemlich schön. Ich weiß doch gar nicht, wie ich das zusammenschneiden sollte. Vielleicht lässt sich auch einfach alles roh, weil... Ich weiß nicht. Was, wie soll ich das sonst zusammenschneiden? Hä? Ich habe keine Pichu-Bilder? Was? Das sind alles Chimpanse-Bilder am Ende geworden. Wow. Drei Sterne. Okay, das ist süß äh, ich könnte das nehmen oder ich nehme das hier das ist jetzt natürlich äh, die Frage ich nehme hier von das hier das sieht auch cool aus ähm, Bediza habe ich hier ein Zwei-Sterne-Bild warum auch immer mhm. Hoplo-Bilder wie böse er da guckt, habe ah! <lacht> Hab ich sonst... Ich habe doch die hier, wo die zusammengefuttert haben, das war doch voll süß. Ja, nehmen wir das doch. So voll knuffisch Ja, ihr Molga, aber ein besseres Bild. Scaraborn, das allererste Mal ein Scaraborn Bild geschossen. Muss überlegen, welches Bild das beste sein könnte. Das hier, einfach weil da oben rechts im Orgel noch kurz vorbeischneidet. Äh, ja, warum habe ich nur ein Bild? Taubos? Habe ich wirklich so schlechte Bilder von Taubos? Schade. Ja, Pikolente. Wollte ich die ganze Zeit fotografieren, hab's aber nicht richtig hinbekommen. Bisschen schade, aber ja gut. Mhm. Vivilon. Ja, gut. Ne? Was? Vier Sterne? Das ist ein cooles Bild irgendwie. Wow. Und gure dort hinten. So voll am Updancen. Okay. Lass mal sehen, ob sich dadurch jetzt irgendwas geändert hat. Nehmen wir das. Oder muss ich jetzt noch Nacht machen? Das könnte auch sehr gut sein. Ja, das ist doch viel cooler. Ja, das hier. Scarborough! A new discovery! Zack, zack. Ja, da soll ich das äh, erste haben. Na, nehmen wir auch das erste. Hier auch. Hm, hier auch. Ja, nehmen wir hier das hier. Das ist es eigentlich vollkommen egal. Das ist ein richtig schönes Bild. Da ne, halten wir mal das hier trotzdem noch. So, aber was wird sich denn jetzt geändert haben? Außer dass wir halt ein paar neue Bilder haben. So. Sonst hat sich doch nichts gebessert, finde ich. Dammfertigstellung. See. Lass mal ganz kurz das eine Bild uns anschauen. Hier dieses... Jetzt äh meiner wir hier im Holger, aber das meinte ich jetzt nicht. Ähm, wo waren das jetzt? Das müsste doch eines der letzten Bilder gewesen sein. Heißt, es müsste ganz hinten sein. Genau das hier. Das will ich mir ganz kurz im Foto Plus anschauen. Das mache ich jetzt auch ständig, damit ich diese Bilder hier in, ähm, Widescreen habe. Nicht immer lang ziehen muss für die Thumbnails. Falls ich es für das nehmen möchte. Äh, nur wo mache ich das Menü aus? Wie kann man es ausblenden. Ach, X! Was yeah. ja, das wollte ich mir nur kurz anschauen, dann würde ich sagen, gucken wir mal bei Nacht vorbei. Hoffentlich ist dort bei Nacht irgendwas Neues mit den Bällen zu tun. Äh, wir hatten ja jetzt nur in der Folge theoretisch einmal die normale Fahrt, hat mal gucken, was die Bälle so ungefähr machen, dann noch mal Level 3 geguckt. Und jetzt denke ich, machen wir das exakt gleich nochmal in der Nacht. Obwohl, ich glaube, Level 3 werde ich hier nicht mehr erreichen. Bis welchem Level geht es überhaupt? weiß nicht, ob ich so Lust habe, diese Level so komplett hochzumachen, weil man muss ja immer wieder nur die Strecken ganz langweilig neu machen. Man kann ja auch nicht schneller fahren oder so. Ich, ich will ja nicht jedes Pokémon in einer anderen Sternqualität ähm, fotografieren. Ich möchte jedes Pokémon am Ende fotografiert haben aber nicht jedes Pokémon in einer anderen Qualität fotografiert haben und dann gespeichert haben, weil das ist echt schon anstrengend, finde ich. Aber wenn es geht, möchte ich auf jeden Fall jedes Pokémon fotografiert haben, wenn es geht und nicht komplett, äh, ja, nervig ist oder so, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht mal, wie lange das Spiel überhaupt geht, insgesamt. Ich denke mal, es gibt vielleicht, weiß ich nicht, grob geschätzt, ich weiß es nicht, sechs Orte? Vermute ich jetzt einfach mal. Hallo, Bidiza. Möchtest du nicht vielleicht diesen Ball berühren? Oh. Hier ist jetzt Pichu und Hopplo. Mhm. Oh. Da sprinten sie weiter weg. Ja, kann man nicht mehr stoppen. Alles klar. Sonst gibt es hier aber nichts. Doch ein Tangolos hier. Wow, das hätte ich wahrscheinlich fotografieren müssen, wie es so rumgesprungen ist, oder? Hey, mach was, mach weiter, mach was. Er macht nichts. Warum tut er nichts? Also den ganzen Kram -Ochs. Du stehst jetzt aber nicht weiter, oder? Komm her, mach was. Warum macht er nichts? Warum machst du nicht? Warum guckst du einfach geradeaus irgendwo hin? Wie so ein gruseliges Monster. Weißt? Bam! Kramox, hey! Hey! Du redest mich nicht! Ja. Okay, irgendwie finde ich diese Ability sehr, sehr lame. Kann man wie kaum irgendwas mitmachen. Obwohl, vielleicht können wir jetzt hier. Das ist eine. Ihr wisst schon was. Rausholen das Pin ja, komm schon. Ich kriegen wir das jetzt dadurch raus. Komm raus da, raus da. Nee, das bleibt, glaube ich, die ganze Zeit dort drin stecken. Wow, krass! Aber oh. Ui, guck mal, wie sie kuscheln, guck mal, wie süß die beiden kuscheln. macht schön mal auf. Nee, sie wache nicht auf. Hier ist noch ein dritter. Mhm. Okay. Aber wenn er damit fertig ist, warum ist er dann hier. Oder ist er hier auch fertig? Weil ich ihn am Tag fertig gemacht habe, ist er jetzt auch in der Nacht fertig oder nicht? Aber es sind alle am Schlafen, ne? Also wirklich alle. Kann ich hier nicht lang. Ich muss dran denken. Da hinten ist voll das süße so Körper. Oh doch, ich.. Wow, jetzt gehe ich hier lang. Wofür wird das denn abgestimmt? Na, ist trotzdem cool, wenn wir jetzt hier lang gehen. Oh, da kam gerade irgendwas drunter. Oh, wahrscheinlich ein Carpador. Hey! Alter, wie es sich erschreckt hat! Oh, das arme Karpador. Das war gerade noch am Schlaf und ich erschrecke es so. Oh Mann. Oh, oh Filinara! Was macht ein Felinara hier? Okay, der Ort hat sich auf jeden Fall geändert. Oh mein Gott, wie süß. Oh, es weg. Es hat Angst vor mir. Es tut mir leid. Aber die Orte ändern sich auch, wenn man die Tagversion version Schräg -Schräg nacht version geupgradet hat. Das hängt dann voneinander zusammen anscheinend. Oh, hi. Na, was geht? Ja? erschreck dich mal bitte wegen mir. Genau, sowas. Bye, bye. Gut, uh, du, du! Komm schon! Ja genau sowas würde ich sehen. Komm, wenn ich jetzt nah an die Rand bin, nochmal. Genau, danke. Batribi, bleib stehen! Batribi! Bleib stehen! Und dann treffe ich dich halt. Ja, okay, bei denen macht es keinen großen Unterschied, glaube ich. Hä? Dotri, was machst du denn hier? Okay. Interessant. Hier ist was, Aber nichts besonders wahrscheinlich. Naja, nee, nur diese Blume. Als ob ich die so zum ersten Mal gerade sehe. Oh mein Gott, diese Blume. So heftig. Nee. Nee, das ist schon nett. Hey! Ja, keine Ahnung. Hast du schöne Fotos geknipst? Ja, das war zumindest nicht langweilig, könnte man sagen. Zumindest war es nicht das gleiche wie auf Level 2, sondern so so eine Art 2,5 zumindest hat sich so angefühlt. Level 3 werde ich leider auch nicht erreichen, aber dann ist es halt so. Lass uns doch mal sehen, was wir so schönes geknipst haben. Schöne Puppe von dem Bediza natürlich. Ja, gut, da habe ich es halt leider nicht richtig hingekriegt. Hm, mm, Hier. Uh, das war... Dr okay. Warum war das die drei Sterne? Aber okay, nehme ich an. Bah. sie Mhm. Ja. Ja. Oh. Nicht schlecht, das sieht irgendwie cool aus. Obwohl, warte, warte, warte, das hier war schöner. Das hier war viel süßer mit den beiden da Kuscheln. Ähm, ja, das man nur drei Stelle hier schon bei Carpador, wie es sich hier erschreckt hat. das war irgendwie voll süß am Schlafen und dann hier. Wow. Heftig, du hast mich erschreckt. Ich bin aufgewacht wegen dir. Aha, hier. Felinara. Haben wir einfach entdeckt. Voll traurig. Warum ist es so traurig? Armes Felinara. Das ist ein... Was? Das hier ist ein Chimpep-Bild? Okay. Warum das auch immer ein Chimpen-Bild gerade war. Ja, das ist ein cooles Bild. Äh, Vatribi. Zip, zip, zip, zip. Äh, ja, okay. So gute Bilder habe ich jetzt actually doch nicht geschossen, wie ich anfangs dachte. Schade. Wo ich dachte, eigentlich das wäre ein gutes Bild. Hm. Hm, hm, hm. Na gut. Dann soll der Professor mal... Seinen Senf dazugeben. Ja, das hier ist besser. Nice work. Bom, bom, bom, bom, bom. Ja, das hier. Äh, das hier. Mhm, mhm. Ja, nimm mal das. Zack. Natürlich das neue Carpador-Bild. Weiß nicht wieso, ich finde es einfach cool irgendwie. Ja, hier, wo die schlafen. Warum nicht? Felinara. Vielleicht ist es sogar das Evoli, was sich entwickelt hat. Na, wahrscheinlich nicht. Aber ja, schon cool. Safkin immer hier ein paar Mal die neuen Bilder. Außer hier. Und hier. Das behalten wir beim alten. Ja. Aber wir werden niemals Level 3 erreicht haben. Niemals. Nein. Ist auch gar nicht möglich. So, also lass ich mir noch mal ganz kurz das Carpador-Bild anschauen. Wo war denn das? Weiter hinten, oder? Hier. Korb. Ist war voll lustig. Na? Noch ranzoomen. Ah. Äh, ja, bitte nicht speichern. <lacht> Gut, danke. Alles klar. Dann, ähm... Mh. Na, was machen wir jetzt? Folge ist eigentlich schon so ziemlich vorbei. Ansonsten kann ich es ein bisschen länger machen. Wir gucken jetzt noch mal ganz kurz dieses Lumina-Ding an. Aber ich denke nicht... Herr Luntzi, ist überhaupt Ich denke nicht, dass sich das irgendwie geändert hat, um ehrlich zu sein. Ich meine, wie soll sich das geändert haben? Wo soll das jetzt anders sein? Hier, Lumina-Zone. Wie soll sich das jetzt geändert haben? Nur weil ich die... Kann ich mit diesem Ball irgendwas... Ich gehe mal ganz kurz rein. Aber ich meine, dass ich nichts bewirken kann mit dem Ball. Ich glaube nicht, dass das irgendwas im ganzen Level ändert. Es gibt hier nur ein Evoli und dann das Megani. Ich will es ganz kurz ausprobieren, ob das irgendwas ändert. Lass mal sehen. Irgendwas? Ändert das irgendwas an dir? Änderst du dich mal? Komm, änder dich. Irgendwas. Leuchtest ziemlich krass. Leuchtest du normalerweise so? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Irgendwie... Ignoriert mich das Viech aber auch. Evoli. Nee, irgendwie hat sich hier gar nichts geändert. Rein gar nichts. Guck, wie lange ich mich drehe. Die schön mittig. Ja, ich lasse es. Erkundung beenden. Es reicht. Ich glaube, da gibt es nichts mehr Neues. Trotzdem kann ich jetzt einfach die Bilder abgeben? <lacht> Warum? Ja, Peter, hier, nimm das eine Bild. Wenn du unbedingt das Bild haben möchtest. Hier, nimm es dir. Oh, da hast du es. Schön, oder? Geil. Null Punkte. Nein, ich will nichts im Album speichern davon. Oh Mann.